Ja, ich bin Martin Lindner. Ich bin Berater und Forscher und berate also Firmen und Organisationen dabei, wie sie die Mittel des Web benutzen können, um Wissen- und Lernprozesse zu gestalten. Da geht es jetzt um interne Prozesse, es geht nicht um Marketing oder dergleichen. Ich bin ursprünglich von der Universität, also Literatur- und Medienwissenschaftler und seit 12, 13 Jahren im Web und durch mehrere komplizierte Umwege dahin gekommen, wo ich jetzt gerade bin.